Ich habe ihre Ehemänner, ihre Väter und ihre Brüder getötet. Wer waren diese drei Männer? Drei Probleme. Sie haben Angst, richtig? Alles wird gut, Zoe. Was denken Sie, wen beobachte ich? Und dann bringe ich sie um.